Wenn man sich in einem Video mal versprochen hat und aber keine Lust hat, das Video zu schneiden oder nochmal neu aufzunehmen, dann kann man einfach kleine Kommentare oder Anmerkungen in dem Video ähm, reinsetzen und das zeige ich jetzt hier ganz kurz, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier wieder diesen Clip, den ich gerade beispielhaft aufgenommen habe und dann kann ich hier oben in der Menüleiste kann ich auf Anmerkungen gehen. So, dann habe ich hier die Möglichkeit auszuwählen, wie das optisch aussehen soll, angenommen, das soll so also eine rote Sprechblase sein, dann ziehe ich die hier rein und kann dann hier meinen Kommentar eingeben. Also ich sage jetzt hier kleine Korrektur, das und das habe ich da nicht ganz richtig gesagt. Und dann kann ich jetzt hier auch auswählen, wie groß das hier dargestellt werden soll, an welcher Stelle genau auf dem Bildschirm. Und dann kann ich hier unten natürlich sagen, an welcher äh, also Stelle das zeitliche Video angezeigt werden soll. Zunächst mal kann ich hier dann auswählen, wie lang das Ganze angezeigt werden soll. Angenommen, ich möchte es hier nur so ganz kurz haben. Und dann kann ich mir das im Prinzip schon anschauen. Also Lass das mal so durchlaufen und dann sieht man hier oben gleich, okay, es tauft auch Starter, und es ist wieder weg. Und so, und damit kann man natürlich ein bisschen rumspielen, kann ausprobieren, welche verschiedenen Möglichkeiten einem Camtasia hier anbietet. Das ist eine sehr bequeme Möglichkeit, um kleine Anmerkungen in das Video einzubauen. Gleich geht es dann weiter mit weiteren Effekten, die man da auch nochmal ausprobieren kann in Camtasia.